Ein Lächeln. Mehr braucht es nicht, um die Menschen zu blenden. Mehr braucht es nicht, um sie glauben zu lassen, dass es mir gut geht. Sie meinen zu wissen, wie ich mich fühle, wie es in mir aussieht. Geht es mir gut? Manchmal weiß ich es selbst nicht zurecht. So Manchmal, wenn ich alleine bin, sehne ich mich danach. Menschen zu treffen, Freundschaften zu schließen. Wenn ich unter Menschen bin, verzehre ich mich nach der Stille und der Einsamkeit in meinem Zimmer. Ein Ort, an dem ich ich selbst sein kann. Ein Ort, an dem ich mich nicht verstellen muss. Wer bin ich? Ich bin eine unverbesserliche Träumerin. Manche würden mich wohl als Idealistin bezeichnen. Ich lache den Blüten der Kirschbäume entgegen, wenn sie am Ende des Frühlings auf mich herunterrieseln. Ich weine über die Gewalt und die Ungerechtigkeit in der Welt, ob sie nun mir selbst oder anderen Menschen entgegengebracht wird ob ich sie nun kenne oder nicht, ob sie wirklich leben oder nur der Fantasie eines anderen Träumers entsprungen sind. Ich hasse das Gefühl der Ungerechtigkeit, doch ich liebe das herzzerreißende Gefühl der Trauer. Ein Gefühl, das mir zeigt, wie lebendig ich bin. Doch wenn ich genug geweint habe, setze ich wieder mein Lächeln auf. Eine Maske? Oder einfach mein Gesicht? Wer kann das schon so genau sagen?